Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was soll der Scheiß? Seit 10 Jahren trinke ich Coffee to go. Und ich sitze immer noch im Rollstuhl. Der Montagswitz. <lacht>